Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Siehe links unten. Also machen wir jetzt weiter bei Arbeiten mit Termen und wir sehen es bei Potenzen. Wir haben schon gesehen, wie man die Multiplikation äh, mit zwei Potenzen mit der gleichen äh, Basis macht. Also man muss halt die Hochzahlen addieren. Und jetzt, wie machen wir es bei der Division? Okay, bei der Multiplikation ist die Hochzahl addieren. Also bei der Division, die Gegenrechnung von Multiplikation wird es logischerweise halt die Hochzahlen subtrahieren sein. Ja? Zwei Potenzialen mit der gleichen Basis, also die Zahl unten, hier ist es a, äh, kann man dividieren, oder das Symbol unten, indem man die gleiche Basis und als Hochzahl, die Differenz der Hochzahlen oben minus unten schreibt. Oben minus unten, also 7 minus 5 ist die neue Hochzahl. 7 bleibt gleich als Basis da. 74 minus 5, 69. Oder allgemein, 4 ist hier die Basis, zx, 4, z, minus x. Warum das so ist, ist leicht zu erklären. Schauen wir mal jetzt hier, a hoch 7, bedeutet das a mal a mal a, also halt 7 mal das a miteinander multipliziert und hier 5 mal. Und was bedeutet das? Man kann dann hier so oben, 5 mal kurzen, unten auch, was bleibt dann? a mal a durch 1. Also wenn man was kürzt bei Multiplikation ist 1 das Ergebnis. Ja? Und das bedeutet, es bleibt halt a hoch 2 durch 1, also a hoch 2. Und das ist halt 7 minus 5, die Hochzahl hier. Sollte klar sein. Ja? Und die Hochzahlen subtrahiert man oben minus unten immer, auch wenn sie negativ sind. Also hier W hoch 5 durch W hoch 7, oben, unten, oben, Minus, was steht jetzt unten? steht nicht 7, sondern Minus 7 und Minus von Minus ist Plus, also W hoch 5 plus 7. Also W hoch 12 ist dieser Ausdruck hier vereinfacht. Oder jetzt hier, äh, A hoch Minus 7 durch A hoch 5, oben, Minus, unten, was steht unten? 5, also oben, Minus 7, Minus, was steht unten? 5, also insgesamt Minus 12. Oder hier, 4 hoch minus 7 durch 4 hoch minus 10. Man muss mit den Hochzahlen arbeiten. Bitte jetzt hier, äh, weder bei äh, äh, Division von Hochzahlen äh, noch bei Multiplikation. Man muss die Basis nicht multiplizieren oder also dividieren. Die Basis bleibt die gleiche. Ja? Also Und jetzt mit den Hochzahlen, minus 7, minus, was steht unten jetzt hier? Minus C, minus C, also minus von minus, das wird plus C. Da ein Bruch fast gleichbedeutend mit einer Division ist, kann man auch sagen, dass bei der Division von Totenzahlen die gleiche Basis, das Ergebnis die gleiche Basis ist, mit einer Hochzahl die Differenz aus der Hochzahl des Dividends und der Hochzahl des Divisors ist. Also das gleiche jetzt hier, wenn man anstatt ein Bruch eine Division benutzt. Da sieht man das hier. Ja? Allgemein kann man daher schreiben, a hoch n, a hoch m, also durch, und das ist n minus m in der Hochzahl. Was ist jetzt, wenn man 0 als Hochzahl, also was ist mit a hoch 0, ja? Was ist in diesem Fall, wenn man diese Kenntnis hier, hier schon hat, also Hochzahl oben, minus Hochzahl unten und gleiche Basis, ja? Dann ist es ganz leicht zu zeigen, dass das Ergebnis 1 ist, ja? <lacht> Fangen wir jetzt hier an. Wir benutzen oben und unten die gleiche Hochzahl. Was bedeutet das? A mal A mal A und unten das gleiche. Man kann alles vereinfachen, also alles geht zu 1 und 1 durch 1, das ist 1. Ja? Und wenn wir jetzt die andere Regel anwenden, Zahl oben minus Zahl unten, egal, egal was diese Zahlen sind, wir haben das eh gesagt, ja? man kann auch Negatives, äh, negative Zahlen oder Ausdrücke benutzen. Ja? Also es ist immer Hochzahl oben minus Hochzahl unten. Ja? Und das bedeutet, jetzt hier ist es 3 minus 3, also 0 ist die Hochzahl jetzt und das bedeutet, wir haben hier gesehen, diese Division a hoch 3 durch a hoch 3 ist 1, diese Division wegen oben minus unten von der Hochzahl ist auch a hoch 0, also das bedeutet, das ist gleich, also das auf der anderen Seite, der Gleichung ist auch gleich, a hoch 0 ist 1, egal welche Zahl oder welchen Ausdruck Sie da haben, dann wenn Sie hoch 0 machen, ist das gleich 1. Okay, was ist jetzt mit Potenzen mit negativer Hochzahl, also a hoch minus n? Wir werden jetzt zeigen, das ist gleich a durch 1 durch 1, a, 1, 1 durch a hoch n. Okay, also a hoch minus n, okay, und das bedeutet, dass wir dann 1 durch a hoch und die Hochzahl ohne Minus dann, ja? a hoch 3 durch a hoch 5, also das wird alles vereinfacht, es bleibt dann also oben nicht nichts, also und das ist sicherlich nicht gleich a hoch 2, das ist gleich 1 oben durch a hoch 2 bleibt unten. Ja? Und nach dem Regel Hochzahl oben minus Hochzahl unten gilt in diesem Fall 3 5 3 minus 5 also oben minus unten und das ist minus 2. Also da hier, da wir hier das gleich haben, muss das auch gleich sein. Also 1 durch a hoch 2 ist a hoch Minus 2 und allgemein A hoch Minus n ist A durch A hoch n. Ja? Und was ist, wenn wir hier n haben? Denken Sie darüber nach. Ich sage nur, hier haben wir ein Minus, da haben wir kein Minus. Wenn wir hier kein Minus haben, was muss da stehen? Ganz einfach. Es muss auch klar sein, x Quadrat ist nicht das gleiche wie y Quadrat. Ja? Kann ausnahmsweise sein. Aber in der Regel ist es nicht. Also, wenn die Basis unten hier anders ist, kann man mit den Hochzahlen keine Strichrechnung machen. Also, wenn wir 4 hoch 3 mal hoch 5 hoch 6 haben, ist es nicht 20 hoch 6 plus 3. Nein, das ist falsch und man kann diesen Ausdruck hier nicht mehr vereinfachen. Danke sehr. Also, in einem anderen Kapitel wenn wir beide Rechenregeln über Potenzahlen sehen. Das ist vertiefend erweitert das Niveau. Danke sehr...